alle zusammen, das ist Live German und ich bin Nadja die Tomaszewska. Heute bekommen Sie einen kurzen Einblick in das Thema Gliazellen. Danach werden Sie einen kurzen Test machen, damit Sie Ihre Ergebnisse prüfen können. Ich wünsche Ihnen viel Spaß dabei. Gliazellen. Gliazellen machen 90% der weißen Substanz aus. Sie reagieren nicht auf Strom wie die Neuronen. Ihre Funktion besteht lediglich darin, die Neuronen zu stützen. Man unterscheidet folgende Gliazellen im CNS. Astrozyten, Oligodendrozyten, Mikrogliazellen, Ependymzellen. Astrozyten Astrozyten bilden eine Blüthirnschranke Barriere, die das Gehirn von Krankheitserregern und Giften schützt, welche durch Blut transportiert werden könnten. Sie trennen den Blutkreislauf vom Zentralnervensystem. Die Bluthirnschranke versorgt Nährstoffe, Glukose und entsorgt Substanzen, die aus dem Stoffwechsel der Neuronen entstehen. Astrozyten besitzen Stammzellfunktion. Diese Zellen können sich in Neuronen verwandeln, was neue Chancen bei Neurodegeneration bietet. Astrozyten regulieren die Ausschüttung von Neurotransmittern um die Kommunikation unter Neuronen zu unterstützen. Oligodendrozyten Oligodendrozyten wickeln sich um die Axone und bilden die Myelinscheide. Die Impulsübertragung unter Neuronen erfolgt schneller, wenn die Axone myelinisiert sind. Je dicker die Myelinschicht ist, desto schnelle reißt die Information. Myelinschicht ist wie eine Hülle und hat Isolierungsfunktion. Bei Neugeborenen sind viele Axonen nicht myelinisiert. Mikroglia Mikroglia können andere Arten von Zellen aufnehmen und verdauen. Sie wehren Krankheitserreger ab, die dem Gehirn schaden können. Mikroglia beseitigen abgestorbene Neuronen und Oligodendrozyten. Sie leisten erste Hilfe, wenn im Gehirn etwas Bedrohliches passiert, zum Beispiel Platzen eines Blutgefäßes im Gehirn. Mit ihren Ärmchen wird das abgedichtet und das beschädigte Material abgebaut. Mikroglia sind aber in die Entstehung und den Verlauf einer multiplen Sklerose involviert. Dabei findet eine Denyelinisierung der Axone statt. Ependymzellen Die Ependymzellen kleiden die Hirnventrikel und den Zentralkanal des Rückenmarks aus. Man unterscheidet folgende Gliazellen im Penis. Schwanzzellen Satelliten oder Mantelzellen Schwanzzellen Die Schwanzzellen umhüllen Axone und bilden im Penis die Myelinscheide. Satelliten oder Mantelzellen die Mantelzellen liegen um die meisten Perikardien der Ganglien im Penis. Sie bilden dabei eine oder mehrere Zellschichten. Test Welche Gliazellen bilden eine Bluthirnschranke? Mikroglia, Schwanzzellen, Astrozyten, Ependymzellen Astrozyten Welche Gliazellen bilden eine Myelinscheide? Oligodendrozyten, Mantelzellen, Mikroglia, Satellitenzellen. Oligodendrozyten Welche Gliazellen beseitigen abgestorbene Neuronen und Oligodendrozyten? Astrozyten, Ependymzellen, Mikroglia, Mantelzellen. Mikroglia: Welche Gliazellen kleiden die Hirnventrikel und den Zentralkanal des Rückenmarks aus? Schwanzzellen, Ependymzellen, Oligodendrozyten. Mikroglia Ependiumzellen Welche Gliazellen bilden die Myelinscheide im PNS? Schwanzzellen, Satellitenzellen, Oligodendrozyten, Astrozyten Schwanzzellen welche Gliazellen bilden eine oder mehrere Zellschichten im Penis? Ependunzellen, Mantelzellen, Schwanzzellen, Astrozyten. Mantelzellen